Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Danny p und ich bin euch zurück zu Let's Play Kingdom ne Hearts. Remind, ja. Hm, Abenteuerübersicht. Ah, okay. Ähm, Inhaltsfolge haben wir das DLC Remind gestartet. Haben unseren Spielstand, den wir nach dem Final Boss hier angelegt haben, geladen. Wo wir irgendwie schon alles haben, aus irgendeinem Grund. Ich weiß nicht. Wie habe ich das gemacht damals? Das heißt, ich müsste ja schon den finalen, den optionalen Boss und so was alles schon erledigt haben und so. Also, wie habe ich das gemacht? Damals. Ich weiß es gar nicht. Aber irgendwie habe ich schon alles. Also, ja, keine Ahnung. Wie auch immer ich das gemacht habe. Schon so lange ja. So, jedenfalls, wir haben in ja den letzten Folgen noch ein paar Cutscenes gesehen, die jetzt so ein bisschen zu zusammengefasst haben, was noch in der Kingdom Hearts Serie passiert ist, was so 90 Prozent von all dem waren, was ich schon wusste, und ja, da müssen wir mal, mal abholen. Ähm, ja, es gab nur eine neue Szene, das war mit dem Meister aller Meister, welcher mit den jungen sehr laut geredet hat, und alles andere waren jetzt so Sachen, die wir uns so zusammen konnten. Wir sind mit so einer letzten Welt übrigens, wir müssen Kairi zurückholen und wir zurück in die vergangenheit so wie ich das jetzt verstanden habe aber wir dürfen die geschehnisse nicht wirklich verändern, also ja. mal schauen, wie sich das jetzt hier abspielen wird. bin mal gespannt. wir haben noch gar kein gameplay so okay? gehabt. weil es kein untertitel the place where you'll return is the tear in the fabric of time that was created changed Zeitreisen, eingeführt ob die serie nicht schon kompliziert genug war the hearts of the guardians until you reach kyrie's heart every emotion that each of the guardians felt Sadness. Anxiety, not him. fear, huh? kindness, Now let our friend everything go. they saw, and everything that they felt then, you'll clear a way through it, traverse across their hearts, and dive ever deeper inside. I can't be sure what's waiting for you at the end, or what you'll actually be able to do. But by following the connection of hearts, What? You'll come to discover a greater truth. 13, one that's sure to help one you. Of you will be torn from body. But, in But this, this flow th of time in the past, you'll it only have up until the moment it. you left for this place. So you'll have to find and We're restore Kyrie's heart you. before then. That's all the advice I can give you. Beyond that, I can only say, your heart, be your guiding key. This... is Venn's heart. Stimmt ja, wir haben, wir haben ja da schon ben! die Vergangenheit geändert, ne? Ben! Zu dem Zeitpunkt. Lass ihn in Ruhe. So gerade gesagt, es ist zu rein und ein reines Herz, zu weit unvorsichtig. Die Dunkelheit. Um, Darkness Venitas <laughs> <sighs> Oh du, du flop von einem optionalen boss ich habe heute mal was sagst du jetzt ah. okay, ich glaube 50 war schon gut genug okay wir kämpfen einfach mal eiskalt gegen den optionalen boss hier wegen war schon besiegen mussten damals Geh weg komm Ja, komm her oh, nein das wollte ich eigentlich nicht machen wohl vielleicht äh, äh, äh, äh. Oh Gott. Das wollte ich nicht machen. Ich muss das hier machen. Okay, stimmt. Na, zu, zu spät. ich komme in euch klar Komm her, nein ich habe doch geblockt hey, er ist immer schneller als ich ein ganz kleines bisschen komm her. Komm er ist ein japan da ist man richtig fertig pass auf Ja, ich kann auch so fliegen wie du. Ja, diesmal. Da. So. Da so, jetzt mache ich dich fertig. Komm her. Finale. Sehr schön. Okay. Meint aber auch nicht zu schwer. Aber wir sind so stark wie im finalen kampf damals wir dürfen nicht es. zu stark sein Ah, gut gemacht. Nice, safe, goofy. Ah ja, und jetzt kommt Donald, genau. Donald, heroisches Opfer. Das ist der Warelt von Kingdom Hearts. Ich merke nicht, ich habe gar nicht einen Ordner und um zu gucken, ob meine Aufnahme überhaupt läuft. Is this Aqua's heart? then's heart was so peaceful. But this this is fear. This can't be real. Huh? Together Sora, we haven't lost them. They still have their hearts. But we have to protect them. Right. We stand together. Hm. <coughs> Mickey, Kyrie guffi watch the others no we should all get to safety while we still can it's too late for that wir sehen jetzt eigentlich immer noch die ganzen ereignisse von damals ne? Den Kampf erinnere ich mich noch, also ich erinnere mich eigentlich noch alles. Ja, im weil ist ja ganz interessante Zeug passiert. fear and despair aqua feel it too. so passiert? Ich nehme an, ja, ne. kämpfen wir ja aqua nord mehr oder weniger wahrscheinlich einer der besten kämpfe im spiel damals gott oh gott jetzt eins zu eins der gleiche kampf nee, ne? natürlich mit feste musik ne? Ne, diesmal nicht man nicht ich nicht drauf ein ja, komm, ja. Oh, ich habe dich wo kann die wutform mal bitte weggehen Vielleicht ein bisschen overkiller ich mit der ultima klinge rumlaufen oh, aber soll's nein setzt sich das Piratenschiff ein gott habe ich ja das ist ein bisschen overkill aber was soll's Ja. Äh. weil Gegen sie haben wir ja schon mal gekämpft also mich einfach geil und weg okay es ist nicht so als wir hatten ein neuer kampf den haben wir ja schon mal gehabt Ja, und dann hat sich rico ja geopfert ne? und dann haben wir die zeit zurückgedreht irgendwie ne? das hat doch passiert damals Also haben wir jetzt hier mehr oder weniger nur so ein Boss Marathon oder was geht jetzt ja los irgendwie? Tara! Ben! Tara, we found you! Tara, Did I did I pass through the tear? Zora? Oh. Oh, Nomine? What are you doing here? Have you lost yourself like I did? Well, it's a long story. But tell me. Warum haven't you returned to Kyrie's heart yet? He is their 13th. Today is the day you all lose. What? Before you even face the 13 wir ja, schauen uns jetzt nicht noch mal diese Katzen an, oder? Leute. Ich meine, ich gucke mir zwar gerne Katzen zum kingdom Hearts an, aber Dankeschön. I'm able to. But I'm out to Tara's heart Terra's Tara? no, heart is too steeped in darkness. Instead, I've brought out Terra's most personal and powerful thoughts. This is Terra's sadness, anger, lament. Terra's thoughts? We're not gonna lose to you. Hmph. <laughs> Es war mit Zeit zurückgedreht haben, irgendwie. Gott sei ist impossible How Ive waited for this moment. zeigen wir uns jetzt echt so diese cutscenes noch mal so im sinne von ah, habt ihr vergessen was da noch mal passiert ist ja wir frischen eure erinnerungen nochmal auf wie remind you versteht ihr deswegen heißt das jetzt die remind? Wretched spirit! As long as Master Xehanort resides within you, you're a threat to Aqua and Ven. Hm. How noble you would give your life for theirs. You must be removed from existence, at all costs. <lacht> mein Tanks gehen aufeinander los. Namini, can you call out to Terra? No, his rage is too strong. He won't respond to me. No matter who gets hurt, it's bad for Terra. Either way, you have to leave. Go to the world of ocean and sky. And you? I got this. haben wir mehr oder weniger drei ja. <lacht> travel to different times too you know did you think you were the only one with that power you dare naja ah, ja, stimmt. Ja, er ist dann nur noch die rüstung Seeing that you also taken the forbidden path, you too must be ready to make the ultimate sacrifice. du bist unser Gegner, Terra Nord. da. Also war mit The Smith im Hintergrund. Das ist mein Lieblingslieder. <lacht> mm -mm. <lacht> Einfach zurück zum Absender. Da ja, das bin ich getroffen aber ja ah von so deinen ganzen Angewachs Birthday Sleep mehr oder weniger War halt den King 3 March hey was ein Weg Lass <lacht> ich doch. ich nehme ich vor mir scham wenn meine AP drunter sind, Ja, Ultima klingt aber halt viel zu stark. Also ich mache mal meinen normalen Schuss hier raus. Vielleicht Und die Kämpfe hier viel zu einfach. Auch oh, keine ultima klinge für euch habe ich alle schon mal besiegt zu irgendeinem zeitpunkt in der serie Na, so lock doch lock doch da ah, ich bin auf Oh, zurück zum absender Ja, yeah, habe oh. yeah. yeah. ich irgendwie im haben Over <lacht> Ja war geil. Oh, hier geht gleich weiter. Wie lange hat er eigentlich drauf? Das gibt's jetzt nicht echt. So, zurück am Absender. So, komm her. Nein, schon wieder zu Und damit finde ich dich jetzt. ja pass auf. Sehr <lacht> ja, gut. Diese Kämpfe hätten im Originalspiel dabei sein sollen. Komm, schauen. Die hätten so gut gepasst. gefangen Darkness awaits Also reisen ab Okay. Okay. <lacht> Was? Einfach so. Geschichte. Da ist ein Ausrufezeichen. Loser. Noch Charaktere. Der Nord, also noch Rafa ne und der Meister der Meister, wenn ich gut hat, man hier speichern kann, dann kann ich wesens hier noch so dunkles Entfernung. Was hat andere Dunkel? Das habe ich noch nicht erledigt. wie kann ich denn dann schon? Dinge wir komplett haben ich dings noch nicht freigeschaltet habe anscheinend ja verstehe ich nicht und das entfernen wo dunkles entfernen ich habe ja hier schon alles voll ja ich hatte schon alles erledigt mit 53 Okay, so, ich möchte mal kurz hier gucken, was nehme ich denn hier oh, aus dem Boden anzugreifen? Nein, äh, ich hätte gern das hier, wo ich auf den Gegner zustimmen kann. Das ist immer gut. Da eine Multifokus-Fertigkeit so die keinen Fokus kostet, brauche ich nicht. Brauch ich auch nicht Warum möchte so ein Mist hier Oh, ein Weide fancy aus während du blocks. Hat er jetzt hier hoch über dir zu treffen? In einer dreifachen Schlagserie ein. Gut, dann kann ich ja euch speichern, ne Und ich nehme an, ich speichere jetzt mal auf neuen Dingen, ne Einfach so zur Sicherheit. Und ja, dann spielen wir weiter, ne? Gut, für den Fall, dass ich hier hat man kann ich jetzt eigentlich für den Fall, dass ich hier warte, mal, ich muss noch mein Dings abholen. Ja, und ich voll brauchen werde Sterntreue, ja, werde ich auf Screen mal hochleveln. Wie Im letzten Part, ah. und ja gut, dann würde ich sagen, in der nächsten Folge machen wir weiter mit Riemen, doch und gucken, wie es hier weitergeht. Wir tun jetzt eigentlich nur zurück in die Vergangenheit reisen, um irgendwie noch mal ein gebösewicht hier zu kämpfen, ne? Weiß nicht, ist irgendwie random. Aber okay, meinetwegen warum nicht? So für den Fall, dass hier irgendwann optionale Bosse noch auf mich warten, so wie in king nummer 2 mit den ja, ich nicht noch mal Data Organisation 13, dann kann ich ja immer wieder noch meinen Spielstand laden, wo ich Level 99 war. Sie zu schwer sind oder so, und ja, dann muss ich mich halt noch mal hier durchprügeln. Und ja, also in dem Sinne scheint das hier noch relativ machbar zu sein. Ne? Vom Level her, ja, würde ich jetzt sagen. Gut, dann sage ich, ich bin hier. Ich hoffe, euch hat der Bart gefallen. Wenn ihr hinterlasst, ob ein lag ein Abo, ein Kommentar, das würde mich sehr freuen. und Dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Tschüss.